Bist du ein Kryptoinvestor genau wie ich? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Ein hottes neues Produkt, frisch aus der Ideenschmiede. KryptoShrimps! Du hast gehört von den Gains von Bitcoin, du hast gehört von den Gains von Dogecoin, du hast gehört von den Gains von NFTs. Jetzt ist deine Zeit. Bis jetzt hast du immer nur hochgekauft, niedrig verkauft. Doch das kann sich heute ändern. KryptoShrimps, investiere jetzt dein gesamtes Geld! Aber genug von mir. Wie wäre es mit ein paar Worten von unseren Investoren? Als ich das erste Mal von Crypto -Shrimps gehört habe, da war ich ja echt misstrauisch. Aber heute fahre ich diesen Wagen hier. Die Games lügen nicht. Skrillumpches, wie du siehst, Crypto -Shrimps sind hot. Fast so hot wie ich. Investieren sie noch heute in Crypto -Shrimps. Die Zukunft ist jetzt und die Zukunft ist shrimpig.